Also hier startet unser Part eins von Terraria. Äh, Nehmen wir mal ah, bei Medium hatte ich drei Corruptions. Nehmen wir mal die Small World ja so wird sie heißen die Let's Play Welt jetzt generieren wir mal alles okay. Creating Underworld Also, gehen wir mal rein. Okay, und wir starten sofort. Ach cool, da ist er gleich Bronze. Das ist ja auch... So, äh, nein. Sorry, sorry. Ja, hat mir gerade irgendwas im Hintergrund runtergeladen kurz die aufnahme für mich gestört was wir gleich als erstes machen den guide einsperren gehe ja wieder nach da hinten los los Geh nach da hinten Bläder Guide, echte. Ja, ja, komm, lauf. Scheiße, jetzt kommen wir auch nicht mehr raus. Nein. Ich sperre diesen Guide eigentlich immer ein. Bis ich hier endlich ein Haus habe. Weil der nervt brutal. Na, jetzt haben wir erstmal. Ich hasse es. Sie zerstören die armen kleinen Häschen. <lacht> Nein, Spaß. Ah, oh, da unten ist überall Kupfer. Oh, wie lieb. Das können wir gleich gebrauchen. Ja, hier wird unsere erste Hütte. Das ist doch eine schöne Immobilie. Holz. Oh, halt. Äh, ja. Dann brauchen wir natürlich eine Workbench. Guten So, zwei. Müssen wir gleich mal kurz ein paar Slimes killen. Ach, nein! Verdammte Scheiße, ich produziere mal das Falsche. Egal, ähm Den Guide können Sie mir von mir aus töten. Den braucht fast kein Mensch. Nur wenn man gerade erst das erste Mal spielt. Und ich hasse diese Kurzschwerter. Also, das ist. Weil das. Behindertste, was ich kenne. Komm her. Ach, was haben wir denn da unten? Eisen oder auch sowas. Ich sehe es von hier jetzt nicht. Das ist. Das ist eine Krankheit mit so einem Schwert zu kämpfen. Ich glaube es ja nicht. Da ist ein Dämon, Alter. Wir haben direkt hier schön Dämonenaltar Alter. Das wird das ist sehr gut. Wenn wir haben dann zum Beispiel später die sechs Linsen haben und dann ist das Specious Looking Eyebound Ich muss mich wieder dran gewöhnen. Ohne die Raketenstiefel und die und der Wolke in der Flasche. Hey, hey, hey. Und mit nur 100 Leben. Hei, hei, da muss habe ich gar nicht dran gedacht. Mit dem Let's Play muss man auch wieder von vorne anfangen. Äh, ja. Hier können wir gleich mal eine Tür reinzwiebeln. Na schade, hätte es nicht klappen können. Das hasse ich auch. Der Guide öffnet immer alle Türen. Und dann, wenn Monster kommen, macht er sie nicht mal mehr zu. Ja komm herchen, hier bist du sicher vor der Dunkelheit. Ja, ey. Das ist immer bis ich bis man genügend Holz hat. Oh, das habe ich schon immer gehasst. Darf er natürlich auch nicht vergessen, rechtzeitig wieder Bäume zu pflanzen? Braucht er dann noch ewig für die Slimes? naja. Na ja. Aber das wird noch richtig spaßig. Ich liebe Terraria einfach, das ist ein Game. Ich liebe es. Also das kann man eigentlich ziemlich gleichgültig mit Minecraft setzen, weil ich kenne ein paar Leute. Noch einer der Zuschauer von diesem Let's Play, die dieses Spiel hassen, weil es 2D ist. Aber das Spiel ist einfach nur gut. Na, ja, komm Sind es hier noch größere Bäume? Nee. Ach, ein Pilz, die brauche ich immer ganz früh. Am Anfang wusste ich gar nicht, was ich, was die machen und wieso die äh, anderen die immer Bunkern, also bei sich dabei haben. Am Anfang, bis mir irgendjemand dann erzählt hat, damit kann man äh, sich ja auch heilen. Ja, da brauche ich erst einen Hammer. Ach schon kein Holz mehr. Was haben wir denn hier? Und da ist dann anscheinend nichts besonderes. Bauen wir hier gleich mal. Stein. Ja, es mir nicht übel, dass ich nicht so viel spreche, aber ich bin einfach nicht so mir übt. Also, ja, ich, ich kann das halt noch nicht so toll, aber das wird schon noch. Fällt mir oft gar nicht ein, was ich wirklich sagen soll. Und wenn mir dann was einfällt, dann ist es meistens scheiße. Ja, ich habe auch irgendwann mal vor mit einem Kumpel, der hat auch schon einen Kanal hier, der heißt Raxlian. Das werde ich auch noch in den Kommentaren äh, in Besch Beschreibung schreiben. Der mit dem werde ich auch bald versuchen, ups, ein Let's Play Together zu machen. Denn ja, äh, Super Tot. Nee? Äh. Okay. Wo sein ich? Ah. Ja. So, ne, so Resident Evil und so Zeugs. Da hab ich. haben wir uns zwar gedacht, das wäre doch was. Ey, das ist echt scheiße, dass hier die Fackeln unter Wasser ja nicht mehr funktionieren. Das habe ich vergessen. Seit diesem blöden Update. Ist da irgendwie Eisen? Nee. Ja, äh, Hier ist Brosse. Oder Kopfer Ich sag da irgendwie immer Brosse. Scheiße. Oh, ich will da gar nicht runter eigentlich. Ja, doch, das geht. Ach nee, ein Wurm. Ich sehe doch gar nicht, was da ist. Wow! Scheiße. Hier billig schwert und gleich so eine Scheiße verwickelt. Ach, scheiß -Worb. Ach, okay, aber wir haben eine Höhle gefunden, wo wir später rein können. Gigantischer Wurm, Kopf. Äh, ja. So schnell war schon unsere Höhlentour zu Ende. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ach, okay. Gleich ist der erste Part zu Ende. und Das Ding kriegen wir noch hin. Ich hab's aber echt... Läuft. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt, also wie jetzt... Äh, ja, es laufen wird. Äh, ein Bodenhämmer, nee, gibt's da hab ich noch kein Kupferzeug? ach so äh, ja, klar. Ich will mir aber ein anderes Schwert. Ich brauche ein anderes Schwert. Scheiß drauf, ob Schwäche Ach, Wut ist stärker. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wundswert. Koppelstor, so. Das ist jetzt auch schon das Richtige, oder? Ja, gut. Ähm, Geld, ich immer so, dann verliert man nicht so viel. Ja, das war's dann schon mit diesem Part. Schau.